GiraCon, die Schweizer Kryptowährung. Was ist eine Blockchain und wie funktioniert sie? Beginnen wir mit dem Keycode SHA256, genannt Hash. Ein Hash ist eine Reihe von willkürlichen Ziffern. Es ist ein digitaler Fingerabdruck aller Daten in diesem Fenster. Was auch immer hier eingegeben wird, ändert für jedes einzelne Zeichen den Hash. Erweitern wir nun dieses Hash-Prinzip und schauen uns einen Block an, der ganz ähnlich aussieht. Die Daten sind aufgeteilt in drei Bereiche. Block, Nons und Daten. Der Hash, der alle Informationen enthält, beginnt mit vier Nullen. Und diese vier Nullen, welche für die SHA-256-Verschlüsselung sehr unüblich sind, bestätigen einen signierten Block. Was passiert, wenn die Daten in einem Feld geändert werden? Die vier Nullen verschwinden und der rote Hintergrund zeigt eine Unstimmigkeit an. Dieser Block mit diesen Informationen ist kein gültiger oder signierter Block. Kommen wir zum Feld nonce. Das ist eine zusätzliche Nummer, die zum Hash passen muss, der mit vier Nullen beginnt. Wie man sieht, ist es fast unmöglich, eine nonce nummer zu finden, die einen Hash generiert, der mit vier Nullen beginnt. Hier haben wir den Mining-Button. Er versucht, eine Zahl zu finden, indem er von 1 an aufwärts prüft, bis er eine gefunden hat, die einen Hash generiert, der mit 4 Nullen beginnt. Diesen Prozess nennt man Mining. Starten wir den Prozess. Er stoppt bei dieser Nance-Nummer. Und hier haben wir die 4 Nullen im Hash. Somit haben wir hier einen signierten und gültigen Block. Sehen wir uns jetzt die Blockchain an und wie die Blocks miteinander gekoppelt sind. Hier haben wir fünf Blöcke. Der Unterschied zum einzelnen Block ist das Feld Preview. Im ersten Block sind da nur eine Anzahl an Nullen, aber schauen wir uns das Preview-Feld von einem der nachfolgenden Blöcke an. Diese Nummer hier ist identisch mit dem Hash des Blocks davor. Und diese Preview-Nummer passt exakt zum Hash des davorliegenden liegenden Blocks. Jeder Block verweist zurück zum Block davor. Im ersten Block gibt es kein Preview, deshalb haben wir hier nur die Nullen. Was passiert, wenn jemand Informationen in einem Block ändert? Dieser Block und alle folgenden Blöcke sind jetzt ungültig, wegen des Previews zum Hash des Blocks davor. So ist die Blockchain resistent gegen unerwünschte Änderungen. Es ist nicht unmöglich, zu reminen und jeden folgenden Block der gesamten Kette zu reminen. Wenn das passieren würde, wie würde man wissen, dass die gesamte Blockchain geändert wurde? Gehen wir nun zum Distributed-Blockchain. Die sieht genau gleich aus wie die Blockchain davor, aber hier haben wir Kopien der Blockchain. Sogenannte Peers, Peer A, Peer B, Peer C und so weiter. Es existieren sehr viele Kopien der Blockchain. Wenn jemand einen Block ändern würde, diesen Reminen und all die folgenden Blöcke ebenfalls reminen, da können ganz leicht tausende Blocks existieren, dann wären plötzlich Differenzen zu allen anderen Peers im Hashcode. All die vielen Peers sind auf verschiedenen Computern auf der ganzen Welt verteilt. Das bedeutet, wenn jemand eine Blockchain ändern wollte, müsste er alle Blocks in der Kette ändern und all die tausenden Kopien der Blockchain in der ganzen Welt. Zeitgleich. Ein Ding der Unmöglichkeit. Wir hoffen, wir konnten Ihnen die Funktionalität einer Blockchain gut erläutern. JiraCoin – der Weg in die Zukunft